Heute hat mich Gott direkt zu folgender Stelle geleitet. Ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich. Reichtum und Ehre sind bei mir, bleibender Besitz und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als Gold, ja feines Gold. Was ich einbringe, übertrifft außerlesenes Silber. Ich wandle auf dem Weg der Gerechtigkeit, mitten auf dem Pfaden des Rechts, damit ich denen, die mich lieben, ein wirkliches Erbteil verschaffe und ihre Schatzkammern fülle. Hier die Weisheit Gottes gesprochen. Und die Weisheit zeigt uns auch, dass es klug ist, nicht nach den irdischen Dingen zu streben, sondern nach dem himmlischen Schatz, Denn Gott wird uns mit allem versorgen, was wir brauchen wenn wir in seinem Willen handeln. steht in der Bibel, dass Jesus gesagt hat, dass es von nun an seine Nachricht ist, Gottes Willen zu tun. Und so kann es auch bei uns Kindern Gottes sein. Ich habe es persönlich schon öfters erlebt. Wenn ich die Videos mache, habe ich keinen Hunger. Selbst wenn ich davor großen Hunger habe, den Willen Gottes zu tun, nährt mich. So war es auch gestern in der Gemeinde. Da hat ein anderes Kind Gottes Lobpreis gemacht, Lobpreis gesungen. Danach kam die Person zu mir und hat gesagt: Ich habe davor und nach immer Hunger. Aber Gottes Willen, dass er Lobpreis singt. Und Gott hat ihn versorgt in dieser Zeit, dem, was er gebraucht hat kein Brot zum Essen gebraucht, sondern erst Gebrauch, Gottes Willen zu tun. Vielleicht brauchst du das auch. Nicht das Brot zum Essen, sondern dass du anfängst, Gottes Willen zu tun. Und darüber hinaus, mein Sohn, lass dich warnen, es nimmt kein Ende mit dem vielen Bücherschreiben und viel Studieren ermüdet das Fleisch. Als Ergebnis dieser ganzen Gedanken will ich dir folgendes mitgeben: Fürchte Gott und halte seine Gebote. Hör auf Gott, vertraue auf ihn und tu, was er dir gezeigt hat. Jesus spricht zu ihm: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Jesus erwiderte ihm, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Ich habe von Gott gelernt, dass verschiedene Übersetzungen vom Heiligen Geist verschieden genutzt werden können, um unterschiedlichen Menschen die Dinge begreiflich zu machen. Nehmt meine Unterweisung an, nicht Silber, und Erkenntnis lieber als feines Gold. Denn Weisheit ist besser als Perlen, und alle Kostbarkeiten sind nicht zu vergleichen mit ihr. Ich, die Weisheit, bin die Nachbarin der Klugheit und verfüge über Erkenntnis, wohl durchdachter Pläne. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, Stolz und Übermut. Den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Von mir kommt Rat und Tüchtigkeit. Ich bin verständig, mein ist die Kraft. Mein sind Rat und Hilfe, ich bin die Einsicht, mein ist die Stärke. Daher meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, geliebte.